Hallo und Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Beim letzten Mal haben wir die 90 Sterne voll bekommen und haben hier die Kanonenflottengalaxie begonnen und auch die mysteriöse Kreisgalaxie beendet ähm und auch noch hier einen geheimen Stern gefunden. Und ähm, heute machen wir weiter in der Kanonenflottengalaxie galaxie und gucken, was uns da erwartet. Ich muss auch mal in einen Bosskampf kommen, glaube ich. Ich bin mir sicher, es gab einen Bosskampf. Überlebe das Sperrfeuer. Hm, das könnte schon der Boss sein. Aber ich glaube nicht. Oh je, wenn ich diese Mission sehe, dann habe ich, hab ich eine andere Mission noch im Kopf, die, glaube ich, sehr, sehr nervig werden kann. So, hier haben wir erstmal eine Zahnschraube. Äh, oh. Müssen wir irgendwas machen mit den Bonbons? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde gerne die Kamera drehen, aber wie ihr seht, das kann ich leider nicht. Oh, gehen wir rüber. So, hier müssen wir eigentlich nur äh, die ganzen Plattformen berühren und kommen so immer weiter nach oben. Kein Problem, sind zwar ein paar Kettenhunde hier, aber Kettenhunde, die die, die machen uns keine Angst mehr. Wobei es sind ja nicht mal Kettenhunde, die haben ja gar keine Ketten mehr. Aber Kettenhunde machen uns keine Angst mehr. Auch nicht der aus Mario 64, der gar keine Kette mehr hat, nachdem wir ihm, wir ihn befreit haben. Ich meine, der hat uns geholfen. Vielleicht nicht unbedingt gewollt, aber ja, ja, ja. er hat uns geholfen. Das sollten wir ihm doch anrechnen. So, ich würde echt gerne ein bisschen die Kamera ändern, die ist halt echt suboptimal. Und auch oh zu scheiße, das kriegen wir noch Beschuss. Und weg mit euch. Das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Überraschend gut funktioniert. Ja, weg damit einfach. Ich will einfach nur die Sternteile haben. Oh, da sind nur Münzen drin. Ja, gut. Ich wollte nur die Sternteile, habe ich gesagt. Nicht die Münzen. <lacht> Das also sind nämlich doch nur die, sind hier irgendwo Sternteile da? Immer überall irgendwie mit, den, mit dem Sternzeiger rumgehen, weil hier gibt es immer mal wieder Sternteile, einfach so wenn man hier durch die Gegend geschossen wird und hier müssen wir aufpassen. das ist das Sperrfeuer und das ist glaube ich relativ lang, also da müssen wir aufpassen, jetzt geht's noch, jetzt sind es immer nur so ein, zwei äh, Bälle oder so, die auf uns geschossen werden, aber es werden immer mehr ja, und jetzt kommt eine sehr, sehr blöde Stelle, weil wir jetzt auf dem Kopf sind. Und gerade was das draufspringen auf, auf den Gumba betrifft, anbetrifft, das ist absolut nicht einfach. Und ich finde es auch ein bisschen schwer, vor allem weil die Kamera gerade so ein bisschen von unten kommt. Das ist ein bisschen schwer. So, hier wieder wechseln. Oh, warte. Hier gibt es, glaube ich, irgendwas Besonderes. Ja, One-Up. Nehmen wir, nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wir sollten uns das beinahe, dass wir auch die Plattform kriegen, weil ich glaube die kommt nicht nach. Ähm, vielleicht auch doch, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Bin mir da, ich bin mir da selbst nicht sicher, deshalb ja. Und diesmal fahren wir an der Seite und die Münze fällt runter, toll. Ärgerlich. Was ist hier drin? Sternteile nehmen wir gerne. Und jetzt sind wir wieder kopfüber. Also wir kommen hier immer weiter nach oben. Was sehr, sehr interessant ist. Wir sehen auch immer mehr hier. Was? Wieder da stört man? Ich dachte, da kann man raufgehen. Och nö. Okay, wir müssen nicht von ganz, von ganz vorne beginnen, aber doch einiges neu machen und. Wow. Das hätte nicht sein müssen. Das finde ich aber. Das finde ich aber gemein. Okay, ich, ich lasse es, ich lasse es. Das, das geht nicht gut, ich merke es. Okay, machen wir es ganz normal, lassen uns Zeit. Dann passt das schon. Sollte uns auch nichts passieren. Das ist aber kacke, ich dachte da könnte ich draufstehen. Aber nö. Ähm, wart mal, war ich hier eben schon? du Scheiße, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Oh mein Gott, ich habe es gerade noch so gesaved. Ich glaube, ich habe irgendwie eine Abkürzung genommen, weil diese Stelle, die hatten wir noch nicht gesehen. Oder ich bin vielleicht genau am Savepoint gestorben. Das könnte natürlich auch sein, dass ich, dass ich direkt an dem Checkpoint in dem Level gestorben bin. Interessant, weil das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Naja, Stern haben wir auf jeden Fall. Und ich würde sagen, einfach damit wir ein bisschen Abwechslung haben, schauen wir uns auch noch die Galaxie heute auf jeden Fall an. Machen das einfach jetzt mal. Und zwar ist es die Feuereruptionen-Galaxie. Das es war nur Feuereruption. Warum auch immer, im Plural. Ja, eine sehr, sehr coole Galaxie. Einfach, einfach, weil sie Lava hat. Sie ist cool. Sie hat Lava. Überwindet den Feuerkessel. Und vor allem, weil man auch relativ viel erkunden darf in der Welt. Jetzt nicht in der Mission so viel, also man kann schon viel erkunden, aber es gibt schon coole Missionen und außerdem sie Schaut es euch an, wie cool das aussieht, ein riesiger Vulkan Auch wenn der Planet jetzt nicht so gewaltig ist, aber es sieht schon cool aus hier mit Lava Also wir sehen auch unter uns noch hier einen Lava Planeten, hier einen Lava Seen Und hier haben wir einfach so Lava Seen und Gas, was rauskommt, das ist schon echt cool ich mag die Galaxie verdammt gerne und deshalb finde ich schade, dass sie erst so spät kommt. Ja, die können wir einfach ausblasen, indem wir die Lava-Attacke machen, aber die wollen natürlich wieder in die Lava zurück, damit die sich wieder entzünden können, das sollte man beachten. Und die Musik, die ist einfach nur genial, wobei die war glaube ich glaube die lief schon in anderen Lava-Welten, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß nur, ich mag die Welt. Und hier gibt es auch echt viele Sterne, glaube ich. Ich glaube, hat ist eine der Galaxien mit den meisten Sternen im Spiel. Also sechs Stück oder so hat sie, glaube ich, schon. Okay, das war knapp. Aber nichts schiefgegangen. Da, da könnte man runter. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal den Intended Weg. Wir machen erstmal den Weg, den man machen soll. bevor wir jetzt hier weitermachen, weil ich glaube meistens bringt es eh nichts. So, sorry für den Leck. Oh. Ja, dann machen wir eh nicht den Intendent Weg, hier ist ein Luma. Ja, 80, 80 Sternteile habe ich. Ich habe noch keine 80 Sternteile. Ähm, ich glaube man kann aber von hier aus Sternteile sammeln. Wenn man es will. Ah, Nein, sieht nicht so aus. Ja, wisst ihr, dann machen wir das einfach, oder? Gehe ich das nochmal zurück? Ich glaube, die... Ich glaube, die kriege ich schon noch zusammen, die Sternteile hier. Da, da, da. Na komm, wo ist er denn? Okay. Dann, äh, keine Ahnung, dann machen wir das später einfach. Würde ich sagen, machen wir einfach gleich hier den nächsten Stern hinterher. Da hier aufpassen dass man nicht vergisst zu schütteln, weil sonst, ja, landet man in der Lava. Und dann ist man tot tatsächlich. Mehr oder weniger, weil man nichts machen kann. Und das finde ich tatsächlich so richtig schwer, diese Sternteile zu so, sammeln. Weil, weil die so richtig spät erscheinen. Ja nee du kommst nicht in die Lava zurück. Du, du wirst schön gekillt. Und hier müssen wir einfach nur Splitter sammeln kein Problem für uns man sollte nur aufpassen wegen den ganzen Gegnern. der hat mich bügelt aber ich habe irgendwie keinen Damage bekommen interessanterweise das ging schön schnell Ah, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so ideal sich noch treffen zu lassen aber naja passiert so und jetzt sind wir auch schon direkt beim Stern beziehungsweise fast wir sind jetzt hier angekommen beim Planeten ich weiß gar nicht sind wir auf einem anderen Planeten gelandet oder sind wir jetzt irgendwie auf der Unterseite des Planeten Darauf habe ich jetzt gar nicht so geachtet, tatsächlich. So, okay, hier muss man sich beeilen. Die Plattformen gehen langsam weg. Wir fallen langsam zusammen. Und ach du Scheiße. Oh mein Gott, alles bricht zusammen. Dabei sieht das so cool aus. Ja. Und die Feuereruption, sie ist auf jeden Fall da. Der Name ist Programm. Und jetzt müssen wir aufpassen dass uns die Lava nicht killt. Das heißt, wir müssen schön Bergen hochrennen. Auf Zeit. Und ganz viele Sternteile können wir auch noch gleich mit sammeln. Ihr wisst, wir haben ja noch einen Luma, den wir füttern wollen. Ich, vielleicht auch noch zwei. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen, also wie viele noch in der Overworld kommen im Spiel. Aber einer ist ja schon da und es könnten, glaube ich, sogar noch insgesamt zwei sein, die alle richtig viel wollen. Deshalb schön mitnehmen. Was ist hier? Ein One-Up. Nehmen wir mit. Und beinahe noch gestorben, das ist natürlich optimal. Nicht, überhaupt nicht. Also wenn man alle hier einsammeln will, Hut ab. Das ist ein bisschen, das kostet ein bisschen äh, Zeit. Vor allem muss man sich jetzt hier auch beeilen, den Stern zu kriegen aber egal wir haben einige sternteile gesammelt und 160 alter das ist einiges und der stern ist unser Dadam. wie viele sternteile haben wir eigentlich das wird mich ja jetzt mal so ein bisschen interessieren tatsächlich überwinde den feuerkessel ja haben wir geschafft viele Sternteile haben wir 1.300. Ich glaube, das reicht nicht mal. Ja, und da ist der zweite Gummi noch aufgetaucht, wie ich es gerade erwähnt hatte, dass es eventuell noch zwei gibt. Ja, für die brauchen wir noch die Sternteile. Das sollte kein Problem sein. Die werden wir eigentlich ohne Probleme, glaube ich, sammeln im Laufe des Spiels. Aber wenn man nicht so drauf achtet und nicht dran denkt, dann kann man echt Probleme bekommen. Ich mache jetzt direkt den Stern nochmal, weil ähm, ich würde gerne den Luma bekommen, den geheimen Stern. Ich glaube, da wird es sogar angezeigt, dass. nee. Egal, machen wir trotzdem den Luma. Weil sonst vergesse ich den nachher noch. Und das möchte ich nicht. So. Äh, da müssen wir tatsächlich jetzt hier relativ vorsichtig sein. Und als mit dem hier dachte ich immer, man könnte hier, glaube ich, hochklettern. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Weil, keine Ahnung, das ist so die einzige grüne Stange. Aber. Hat nichts zu sagen, tatsächlich. Ich glaube, die geben, die geben immer Münzen. Die kann man nur so besiegen und die geben halt nur Münzen. Also naja. sollen einfach gucken, dass wir so viele Sternteile wie möglich hier mitnehmen. Weil die 80 Stück, die sind knapp bemessen, wenn man nicht drauf achtet. Viel mehr als 80 bekommt man halt auch gar nicht. Bis dahin. Selbst wenn man dann nochmal zurückgeht, äh, wie es es überlegt hatte eben. So. Ähm, ja, bitte nicht in die Lava. 38 Sternteile. Ähm, die Kamera ist natürlich on point. Ähm, ich probiere es mal hier rüber. Eigentlich kann man auch von oben da äh, runterspringen, aber ich mach's mal so. Und hier ist... Hier ist echt gar nichts? Hier ist echt gar nichts? Ich dachte, da sei mehr. Na gut, daneben wohl nicht. Ähm... Hallo? Ich möchte nur hier hoch. Na komm. Okay, äh, bitte mal hier kurz hier rüber springen und bitte nicht runterfallen. Aber ah, die Kamera ist echt, die Kamera ist echt ein Desaster in dem Level. Ich kann, mich die ganze Zeit, ich kann mich die ganze Zeit gar nicht umschauen. Die Kamera ist mehr oder weniger gelenkt. Das ist ein bisschen kacke. Ich glaube da unten, wenn man das... Das wollte ich nicht. Ich glaube, wenn man das Ding hier runterstampft, dann gab es... Da sind glaube ich ein paar Sternteile erschienen, oder? Nee. Wow, äh, Schlechte Erinnerungen. Naja. Ah, 38 haben wir. So, ich glaube, es bringt was, wenn man hier... Ah, oh, ne. Okay, dann doch nicht. Ja, ihr fragt euch, was soll das? Aber das hat einen Sinn für eine andere Mission tatsächlich. Komm. Und hoch mit dir. Okay. Ähm, man kann nämlich tatsächlich hier runterfallen in den... Äh, ja in den, wie heißt es, in den Vulkan. Und hier ist ein Schalter, der Sternteile gibt. Ich wusste nicht, was es hier gibt. Aber ich war mir sicher, dass es vermutlich auch Sternteile hier gibt. So, und jetzt können wir hier abhauen. Und jetzt explodiert der erst recht hier. So. Und die ganzen Sternteile einsammeln. Ja, 100 haben wir. Und jetzt können wir den Luma definitiv welche geben. Wir haben deine 80 äh, Sternteile hier. Kriegst du natürlich direkt zu fressen. Wir sehen auch im Hintergrund schon da, da links. Äh, auch schon ähm, einen Planeten. Ah, Verwandlung. Ja. Und er explodiert, weil er zu fett ist. So, was für ein Planet ist das? Okay. Sag mir jetzt überhaupt nichts bin ich mal gespannt was gibt es hier uh, hier was mit dem lavastand rumgespielt ich mag das ja, immer funktioniert die ego perspektive an der stelle okay oh wir müssen silbersterne sammeln und hier sind Eisgegner. wtf warum das denn ach du scheiße ich wäre beinahe gestorben ähm, ich werde jetzt mal versuchen zum Pilz zu kommen, zum 6-Leben-Pilz, den ich da gesehen habe. Hilfe! So. Okay, das ist schon mal besser so. Und hier müsste er auch, glaube ich. Na, hier war nicht der 6 Leben-Pilz. Da war irgendwo anders. Ich glaube über einen Block oder sowas. Ja, gehen wir mal weiter. Hm, hm, hm. Oh komm, bin ich wieder am Anfang? Alter, lass das bitte. Lass das please. Du du. So, das oh, ich hab's schon alle. Okay, das ging schneller als erwartet. Und der Stern spawnt sogar direkt um die Ecke, ja. Ja, nice. Ähm. wir uns trotzdem hier noch... Sternteile, warte. Den 6 Lebendpilz, den will ich jetzt einfach aus Trotz mitnehmen. So, danke. Wow, da waren glaube ich zwei oder drei Sternteile drin. Nicht das, was ich erwartet habe, aber hey, wir haben den Stern. Und unerwartet, haben wir dann doch jetzt einige Sterne da geholt. Und langsam müssen wir wirklich zum Endboss gehen. Also nicht mehr lange. Lavagezeit, oder? Was stand da? Nein. Da stand Lava. Da stand Lavagezeiten. Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott. Ja. Toller, toller Verleser, ja gut passiert. Danke auf jeden Fall Leute fürs Zuschauen und ja, ich würde mich freuen, wenn du ein Like gibst, wenn es dir gefallen hat und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, euer Haki.